Hallo und willkommen hier zum großen Preis von Belgien zu unserem, glaube ich, vierten Versuch, weil zweimal das Spiel bei mir gefriest ist und einmal Lucky neu starten wollte wegen einem Unfall. Ja, ähm, ja der natürlich war, dass du dropped warst. Ja. Ist ein bisschen Glück laufen. Das ist natürlich scheiße für meine Strategie, weil ja mein, oder meine Reifen sind jetzt eher kaputt. Weil wir haben meine wir auch nicht mehr so. Ja, wir haben jetzt halt schon drei, vier Runden mehr auf den Reifen. Ja, bei Super Soft ist das nicht so toll. Wobei es flacky, glaube ich, gar nicht so schlimm ist. Die werden, glaube ich, gar nicht drauf gerechnet bei dir, oder? Doch. Aber oh, den Stadtreifen ist doch frei wählbar. Ja, aber ich habe ja nur einen Soft. Hm. Ja, okay. Oder um, vielleicht noch einen zweiten, aber der ist wohl dann auch schon ausgewählt. würde ich sagen, starten wir jo. ins Rennen. Hoffentlich diesmal ohne Probleme. Zweimal, wie gesagt, ist das Spiel bei mir gefreased. Hat geleckt. Wobei das, das Lecken beim ersten Versuch war durch eine falsche Einstellung so, von mir wir geschuldet um gewesen. Also versuche so oft wie möglich zu schalten. Ja, und wir sind ab sofort in Version 1.06 unterwegs. Letztes Qualify und auch das erste Rennwochenende war auch in der 1.05. Ähm, der Haas wurde glaube ich ein bisschen angepasst ein bisschen schwächer gemacht in dieser Version genauso wie der Sauber, äh, ne der Sauber wurde besser gemacht mit dem Force India und Renault und McLaren vielleicht da. Mm. Na schauen, vielleicht will Ocon hier also von KF jetzt Also das gesamte Zikon. Mittelfeld wurde schwächer gemacht Bis auf Forst India und Sauber Forst India und Sauber würde ich nicht als Mittelfeld sein, also als unteres Mittelfeld äh, was? Für mich ist das Post richtige ja? für mich ist das richtige Mittelfeld in diesem Jahr Renault Haas McLaren. nee, nee. ne. in ne, ne. India fährt in, ist in den letzten Rennen der echten Formel 1 viel, viel besser gefahren. Ja, aber das waren jetzt zwei Rennen, müssen wir mal abwarten, wie es über die restlichen Rennen so aussieht. Also wenn sie in Singapur best of the rest sind, dann werden sie das restliche Jahr best of the rest sein. Ja, okay, da. Kann man sich relativ sicher sein, aber ja, ich glaube, da hat der haas die beste Chancen auf äh, Best of the West. Glaube ich nicht, weil in Singapur wird er erstmal stark verlieren. Wieder weil, ähm, wobei bei, bei Grosjean müssen sie einen neuen Unterboden bauen, einen legalen Boden, weil er irgendwie verboten war. Mhm. Aber warum haben sie es eigentlich nur bei Korschau verboten, den verbotenen Unterboden gehabt? Weil das so über passiert ist. Soweit ich weiß. Die er vor einigen Rennen irgendwie bekommen hatte. Und das war anscheinend irgendwie der Unterboden nicht mehr in den richtigen Maßen oder so. Ich habe mal irgendein Video dazu gesehen und so, aber naja. Ich weiß es nicht genau. Ja, Leute. Ihr habt ja gehört, 1.06 fahren wir und das heißt, ähm, man kann sich schon denken, wenn wir aufnehmen und heute wurde bekannt gegeben, dass der Fahrer vor mir zu sauber wechselt wieder. Ich finde super. Also, ja, Raikön wechselt zu sauber für zwei Jahre sogar. Da, wo er seine Karriere 2001 angefangen hat, geht er also 2019 wieder hin. Ich würde sagen, wir reden nach dem Start weiter darüber. Ja. Oh mein Gott! Oh Gott! Hamilton hat sich total verbremst und. Ich habe mich auch verbremst, weil ich von Dorn ausweichen muss und jetzt ist Van Dorn auf P6 vor dadurch, weil ich ihm das Feld frei gemacht habe. Oder war es Vettel, der sich verbremst hat? Oh nein! Oh Gott, die fahren zu dreht in der Rouge! Die Bottas hat gerade versucht der Rouge zu überholen. Und er hat ich wurde bin beinahe, beinahe abgedreht, weggedreht. Ich bin auf P19 zurückgefallen, ich wollte aber keinen Unfall riskieren. Jetzt bin ich P20. Komm Bot. Ich wollte hier keinen riskieren. Ge geh vorbei. Jetzt hat mich Raikön auch noch gedreht. Ich lasse die vorbei und sie drehen mich weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Frontflügel ist kaputt. Und mich hat Leclerc noch getroffen. Okay, damit bin ich auf 15 zurückgefallen. Dann ich bin P20 mit kaputten Frontflügel. Ich war gerade noch auf 3, wollte auf 5 zurückfallen. Und dann kamen zwei Finnen, die ich vorbeilassen wollte. Mich aber dann noch schön weggepuncht haben bei mir war es, ich hatte mich verbremst gerade in diese Rechtskurve und wollte so in die wenn er in die Masse crashen, dass ich meinen Frontflügel kaputt war dadurch habe ich mich zwar meinen Frontflügel kaputt gemacht, aber sie haben mich in die Wand gedreht also, also war auch nicht drei besser. 3 König, ja ich habe zwar keinen Schaden, aber es ist dennoch scheiße ich habe einen Schaden oh Gott Sirotkin War doch nicht so langsam hier ich meine ich habe jetzt 10 Positionen verloren am Start ich war auf P7 vor und dann habe ich in O'Rush die Traktion verloren, weil die vor mir zu dritt ähm, durch die O'Rush sind und ich dadurch ausweichen musste. Mm. So, Top-Teams sind schon weg. Das heißt, ich kann nur noch versuchen, den fünften Platz zu holen. Hätte ich sowieso versucht, weil ernsthaft, ich versuche nicht gegen die Top-4 anzukommen. Das ist Schwachsinn. Jetzt, wo der Hase auch noch schwächer ist. Ich fahre sogar, glaube ich, noch mal kurz weiter. Ich schau mal, wie das alles sich verhält mit dem roten Frontflügel. Aber wenn ich jetzt in die Box gehe, habe ich eh keine Chance mehr in dem Rennen. Ja. Oh, will ich lieber überholen Nee, ich warte. Boah, wie wenig Darmfass man hat hinter denen. Was haben die für eine Was war das? Was Und wieso du? Hab ich habe ich einen Schaden bekommen ja ich habe kein Frontflügel mehr Gasly, wie fährst du vor allem warum hat der Honda also so viel Topspiel auf einmal ich hatte so richtig viele untersteuern gerade in Ruth Hätte okay. es ist eh gelaufen für mich ich bin hier ohne Frontspiel komplett hin abgeschlagen auf P19 haben die die, haben die die KI die haben die KI glaube ich äh, äh, aggressiver gemacht oder kann das sein es fühlt sich so an kann sein Oh man, ich habe mich auf Berlin jetzt schon gefreut und jetzt habe ich hier ein Rennen, wo ich... Ich weiß nicht, vielleicht schmeiß ich mein Auto gleich einfach an die Wand, wenn sie Rottke mich kriegt. Weil das tue ich mir keine 40 Minuten an. Das war auch krank, dass ich da versucht habe zu überholen. Es hätte beinahe geklappt, zwei zu überholen. Dann nehme ich halt nur Ricardo jetzt. Ich komme gar nicht mehr um die Kurven irgendwie. Oder Das könnte am Benzin liegen und am, am kaputten Reifen durch die vielen Neustarts, aber... Oh, sorry, Ricardo, Das war mein Fehler. Oh, das war aber jetzt nicht mein Fehler, dass du da rausgekommen bist. Ich habe dich nämlich davor berührt. Okay, das war Cutten, aber... Ich habe auch nicht umsonst die Verwarnung bekommen. Der DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Kann ich nicht eigentlich safety up sehen, wenn ich kurz stehen bleibe hier? Lucky. Mach das, wenn, gegen Runde 6, 7, damit ich auf Mediums wechseln kann. Du wirst eh gleich vorne ein paar Mercedes und Ferraris liegen sehen. Soll, irgendjemand hält da gerade die Gruppe auf. Selbst Das an ist Fantorn! Lucky! Ich hab nichts getan! Ich bin unschuldig! Das ist Seins, der die alle aufhält! Und Hülkenberg! Achso stimmt, Renaults wurden ja zurückgepatcht. Mhm. Ja, aber selbst der McLaren und der aus India fahren hinterher. Fahren langsam hinter denen. Aber ich habe gerade wirklich nichts getan. Warum dürfen die so schnell hier fahren und ich nicht? Das Tolle ist, ich kann jetzt ich kann jetzt wieder aufholen, weil wenn ich jetzt aus der Box komme, habe ich ein Delta, das so positiv ist. Du kannst jetzt in die Box rasen, wenn es negativ ist oder was? Hm? Du kannst jetzt in die Box rasen, obwohl es negativ ist, wahrscheinlich, oder? Nein, nein. Aber ich meine, ich, kann, ich fahre jetzt aus der Box und habe dann wahrscheinlich... Nein, das wird ein Safety zu Ende, bevor ich rauskomme. Positives Delta bis zu den uh. Es gibt nicht den Bug, wenn man aus dem Grüne Flagge. aus der Box kommt, dann wird beim wird für Safety Car, dann hat man kein Delta und kann so schnell fahren, wie man will. Okay. Dem, diesen Bug wollte ich ausnutzen, aber... Ich weiß nicht, ob das durch kaputten Reifen kommt oder durch die... Oh, was ist denn jetzt hier los? Das war jetzt echt nicht notwendig. Okay, es war mein Fehler, aber trotzdem. Wer ist rausgeflogen? Niemand, aber ich habe Alonso berührt, weil der so langsam war. Leclerc ist jetzt hinten, den hat's erwischt. Sei vorsichtig, wir Der war schon vorher hinter mir. Jetzt habe ich natürlich einen kleinen Schaden, aber. Ich bin zumindest in den Punkten. Ja, okay, nach vorne hat es eh keinen Sinn mehr, oder? Ich schau mal kurz auf die Rennleitung. Wo sind die? So. Also oh, nee, nicht sehen, entweder liegt es an den abgenutzten Reifen oder an der hohen Benzinfüllung, dass ich um die eine Kurve nicht mehr mit Vollgas komme. Das hat mir auch... Ah oh, nee, das darf ich nicht sagen. Hm? Das hätte ich gerade auf die letzte Saison bezogen. Wo ich einen Fehler gemacht habe hier auf der Strecke. Ach so. Oh, da kommen gleich zwei Freunde von mir. Hamilton und Vettel. Müssen es sein, oder? Ja, Hamilton und Vettel, meine Freunde. Dann schauen wir uns mal die Reifen an. Es geht eigentlich dafür, vor allem wenn man bedenkt, dass ich eigentlich 10% oder so weniger haben müsste. Oh, naja. McCorn ist auf Soft unterwegs. Interessant. Doch, der auf Mediums gehen oder zweimal supersoft? Nein, Hamilton, du so warst nicht gedacht. Du überholst mich jetzt hier nicht einfach. Sehe ich da gerade. Wenn... Oh lol! Oh, Conny ist gerade in Luft gewesen, hat sich gebaut und stand gerade total quer und hat jetzt den Anschluss an Van Dorn verloren. <lacht> Wie sah das denn aus? Oh Mann, ich muss sie wieder kriegen jetzt. Sie müssen es reikönnen. Und irgendjemand ist reingegangen vorne. Das ja. ist ein Renault, wie, es, wie ich auf der Karte sehen kann. Es müsste seins sein. So, jetzt habe ich Windschatten. Kann ich. Oh. Wow, ich komme sogar am Foss in dir vorbei von dem Fahrer, der wahrscheinlich keinen Sitz hat. Gott, guten Esteban Ocon so und jetzt habe ich will. eine wahre legende vor mir stoffel ich habe keinen platz van dorn zumindest noch nicht aber vielleicht wird er auch keinen bekommen wer weiß nein verstappen du nicht du nicht noch stoppen wenn ich dich kriege bist du dran Oh Mann. Ey, Van Dorn, was soll das? Oh was Ach, ach deshalb war es gerade gecrasht. Ich war nicht. Ich dachte erst, das wäre Mercedes oder so. Der irgendwie in der Box war. Aber nee, das warst du. Oh mein Gott, der ist so langsam, aber ich kann ihn nicht vor Blanchimor überholen. Jetzt muss ich vom Gas gehen. Nein, Hüttenberg, du Idiot. Oh, Wannen hat einfach geleckt. Was passiert? Der ist auf einmal von rechts nach ganz links geleckt, äh, also nicht geleckt, aber extrem schnell rübergewechselt, so dass er mich beinahe abgeschossen hätte. So, ich bin auf P6 und da kommt Kimi Raikön direkt vor mir raus. Hm. Einen ganzen Stop innerhalb von sechs Runden rausgefahren. Weil natürlich auch der Unfall und alles dabei war. Oh Mann, ich will Kimi eigentlich nicht überholen. Musst du aber. Ja, aber andererseits wird mich gleich wieder überholen. Gelbe Flage. Oh, Van Dorn hat sich gedreht. Boah, Kimi. Don, Idiot. Entweder fahr vorbei. Oder nicht? Aber ich möchte nicht, dass du mich schon wieder drehst. Er versucht das schon wieder. Van Dorn hat seine Punkte weggeschmissen. Er steht hinter der Wand, die, die KI ist echt grottig. Die KI fährt rücksichtslos wie sonst was. Damit ist Van Alonso schon raus und Stoffel Van Dorn hinten kratzt am 15. Platz rum. Die KI fährt so... ...beschissen... Also die KI fährt richtig aggressiv auf einmal. Also so wie immer. Ja, aber so aggressiv war sie bisher noch nicht. Boah, Raikön. Ich will, der, ich ich will, ich will den Plan Schimau Schimau überholen. deinen ja Dokon wahrscheinlich gleich mit durchschlupfen, wenn du Pech hast. Ich geh jetzt eh in die Box, weil ich noch einen Schaden bekommen habe durch Raikön das Ding. Das das Battle Vorne gehen auch alle in die Box vor dir. Bin mal gespannt, auf was die gehen. Ähm, ich stelle mal Reifen ein. Die meisten gehen auf Fest Mediums. Ist auf alle Mediums. gehen auf Mediums. Ja, vor dir. Ja, die Reifen sollen noch lang genug halten. So. Warum braucht meine Crew immer so lange für den Pitstop mit der mit äh, Frontwechsel? Boxenstop. Oh, ich komme vor Van Dorn raus, gerade so. Der hat einen Unfall, der war auch nicht meine Box. <lacht> Gut so, aber aktuell auf P13. Ich habe auch ein bisschen mehr, mehr Ab Abtrieb reingebaut ins Auto. Damit ich besser um die Kurven komme mit dem härteren Reifen, der mir weniger Grip bietet. Sollte ich mir im zweiten Sektor helfen. Generell über die gesamte Renn restliche Renndauer. Und wo bist du aktuell? Ich? Ja. Ich bin doch schon ausgeschieden. Wie? Ach du bist ausgeschieden? Hülkenberg hat mich gekillt. Oh. Weil du ihn nicht durchlassen wollt. Hat also er mich von hinten angeschoben, an, in die Wand. Oh. Hättest zumindest noch ein paar Ferraris und Mercedes mitnehmen können. Ich hab Alonso mitgenommen. Das war das Wichtigste für mich. Aber den hat sie schon überholt. Ja. Leider. Van Don hast du zumindest schön mitgenommen. Van Dorn war ich nicht. Van Dorn hat sich selber eliminiert, nachdem ich draußen war in Ocon. Ich hab doch gesehen, wie ich hab, du warst direkt vor mir, als du mit Van Dorn äh, kollidiert bist. Ich habe das so ja, gesehen. Er, er, ja, aber da, er ist danach gleich normal weitergefahren. Ja, und ich hatte sogar noch einen Frontflügelwechsel und bin vorhin rausgekommen. Er ist an der, Ke äh, an der Ke äh, Kepler geraden, da ist er, er ist gegen Ocon gefahren. O'Connor hat ihn besser einfach umgedreht. So, Walter Rebottas kommt aus der Box da vorne. Was? Brandon Hart lieber holt Lance Throne auf Walter die... Rebottas kommt aus der Box? Ja. Hat der einen Unfall? Nee, der ist auf Supersoft gewechselt. Genauso wie Kimi Ralkön. Ähm. Wie kann das sein? Das käme ich vor mir, ist aber Bottas hinter mir. Nee, nee, Bottas ist auf P4. Dann ist er aber ist nicht gerade aus der Box gekommen. Dann hast du, glaube ich, gerade den anderen... Mit du hast, glaube ich, gerade einen Williams gemeint, oder? Nee, nee, der ist aus der Box gekommen. Halt, ich meine diese Runde. Ach so, weil gerade als ich geguckt habe, war nur ein blauer Punkt vom Williams aus der Box rausgekommen. Ja, das war... Es ähm, ist gar kein Williams in der Box gewesen. Doch, der müsste gerade... in Sektor 2 sein. Anfang Sektor 2. Nee, nee, die Williams haben alle noch neue Re äh, noch alte Reifen. Alter Eriksson, was kriegst du hier rum? Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Und Rocky holt sich hier ohne Probleme den... Ähm, sauber. Lance Royal kämpft hier gegen Brandon Hartley. Dann darf ich wieder den Frontal spielen. Das letzte Mal. Jetzt habe ich Verstappen vor mir. Und ja, Lancel wird hier wahrscheinlich auf der in der nach der Redillion ähm, probieren Brandon Hartley zu schnappen. Schauen wir mal, ob er es schafft mit drs Nein, er hat einen schlechten Ausgang aus Redillion gehabt und dadurch wird es nicht reichen. Außer er sticht hier rein, das tut er aber nicht. Im Gegenteil, er wird gerade von Daniel Ricardo überholt. Uiuiui. Ui, ui. Der war okay. aber auch noch nicht in der Box gewesen. Welcher Renault ist das da vorne? Zwischenversionen. Renault 1. Okay. Dann krieg es. muss der nochmal in die Box? Hm, mm, jein, also er ist auf Softs gegangen, also schätzungsweise ja. Okay. Der Abstand wird sogar nämlich passen, weil ich ja noch ein, zwei Runden langsamer war durch die Schäden und da auch noch mit, mit Kimi und alles und dann noch den Frontflügel wechseln. Das kommt in sogar ganz zehn gut hin. 10 Minuten, ist Regen, Regen, zehn ist Minuten zehn Regen. Okay, das hört sich interessant an. Ich hoffe nur, dass bis dahin alle in die Box fahren. Das wäre dann gegen Runde 14, 15, wo der Regen einsetzen. Äh, Kimi Raikön versucht sich hier Hamilton zu schnappen, weil er auf den Supersofts ist wenn Hamilton noch Mediums fährt. Ich glaube nicht, dass die Strategie besser ist, die äh, Rey hier fährt. Was fährt er denn? zwei Stop. Super weiß... auf Supersoft, super bisher. Ja, wenn er Glück hat, ist es sogar ganz gut, wenn gleich der Regen kommt. Ja. Aber eine 1 Stop ist also eine, im Trockenen ist eine 1 Stop besser. Es ist aber auch Jetzt schon... gehen Esteban Ocon, Daniel Ricardo, Hardy und Lance roll in die Box. Siehst du, wie bewölkt es da ist am Himmel? Mhm. Mm das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Mal schauen, ob du die alle jetzt noch kriegst, die sind noch in der Box. Daniel Ricardo, der letzte, wird gerade wieder rausgelassen aus seiner. Den kriege ich aber O'Conn nicht mehr. O'con ist draußen. Und mit Daniel Ricardo wird's knapp, aber es reicht für dich. Ja. Also ich bin de facto weiter vorangekommen im Feld. Naja, nicht wirklich Was du warst hinter Ocon, jetzt bist du wieder hinter Ocon. Ja, aber ähm, generell bin ich weiter durchs das Feld gekommen wieder. Trotz des Schadens. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Und Kimi Reikön hat Lewis Hamilton ich schon überholt. Ja, wir könnten ja eigentlich auch schon mal über Kimi reden. Mhm. Ich habe es ja am Anfang äh, des Parts schon angekündigt gehabt. Ähm, ja, Kimi Räikkönen wechselt für 2019 und 2020 zu Ferrari. Das ist heute frisch reingekommen. Ähm, und ja, er hat 2001 ja da angefangen. Äh, in der Formel 1. Ist dann glaube ich für zwei Jahre oder so da gefahren, oder? Nee. Ein Jahr. Stimmt, er war nach einem Jahr schon direkt dir bei McLaren. Selbes Prozedere glaube ich ja auch mit Alonso zu Renault äh ja Bin ich mir gleich sicher, bei sonst waren es ja, gleich sogar zwei Jahre Minardi. Ja, aber er hat, glaube ich, in dem einen Jahr hat er nur mal ab und zu rennen gefahren, im ersten oder? Irgend nee, nee, der war ein Jahr ähm, bei Stopp Minardi, war es oder? Sauber. War dann, ein, war dann ein Jahr, das Jahr darauf nicht mehr drin und ist dann wieder das Jahr darauf zurückgekommen. ich mich nicht irre. Ich sehe gerade, du kriegst Dampf von hinten, von Daniel Ricardo. Ich spare spar auch gerade ein bisschen. Ich spar gerade ein bisschen meine Ressourcen. Außerdem Ricardo muss mich auf der Geraden irgendwie überholen und das wird. Das ist mit so einem Teil halt schwierig, was er da hat. Namens Renault Motor. Mhm. Ich hoffe, Dorn hinten ist in die Box gegangen. Aber das könnte für Ricardo sogar reichen. Ich habe jetzt den Elektromotor zugeschaltet und darauf festgestellt. Man sieht, was dann passiert. Halt nicht für Ricardo. Wobei er sticht jetzt einfach rein, aber es reicht nicht über außen. Wo waren dann reinstechen? Er ist dir fast gegens Hinterrad gefahren. Oh, lol. Er hat einfach Gas gegeben und reingelenkt. Und dann hat er da im letzten Moment noch zurückgesteckt. Ich fahre jetzt ab absolute Sparflamme. Dann wird zwar mit Ocon nichts mehr. Den krieg ich nicht. Ich, oh, Ricardo Sinn. sticht rein! Ja, da wollte er einfach nicht warten. Was war das? Okay, dein Was ist passiert? Ich bin auf den Innenkorb gekommen. Der beschädigte wird Habe ich leider nicht gesehen, ich hatte schon zu Höfen geschalten, um zu sehen, ob er näher kommt. Aber der ist jetzt auch durch. Kimi Raikön ist jetzt wieder in die Box gekommen. Genau, so ich war jetzt weiter? Boah, das ist doch behindert. Er ist nur drei Runden auf seinen Supersofts gefahren. Und jetzt gehen sie beide auf Softs, was auch knapp werden wird. Soll ich nochmal reingehen? Es, es regnet sicher. Es, es, es regnet safe. Ja, dann geh aber jetzt noch nicht rein. Nee, werde ich auch nicht. Die Frage war, ob ich auch nochmal auf Supersoft gehen sollte. Aber das funktioniert sich nicht. Du gewinnst mehr Zeit, wenn du... Jetzt, äh, ach so, meine, hast du den Schaden? Ja. Track Position ist in dem Fall wichtiger, würde ich sagen. Na, schau mal, es wird in 2-3 Runden regnen. Und wenn du jetzt reingehst für Supersoft, rentiert sich das du nicht mehr. Aber ja, man weiß Vorne ja nie. Vorne gibt's dann Battle. Ja, Max Verstappen ist dran. An Bottas. Esteban Rukon. Sehr Sergio Perez auf P3, WTF. Wetterbericht. Lance Roll überholt jetzt hier Rocky außenrum, aber Rocky kommt zurück und stößt einfach Lance Roll zur Seite. Ah, Perez ist hier auf Podiumskurs, WTF. Mit einem guten Vorsprung vor Raikön. Nochmal Wetterbericht. Nein, nicht Reifen wechseln. Wetterbericht. Fünf Minuten bis zum erwarteten Regen. Fünf Minuten bis zum Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Oh, Brandon Hartley greift an. Aber er macht's nicht so wie Ricardo. Das ist einen richtigen Train jetzt schon hinter dir. Ganz hinten ist Pia Gasly auf Supersoft. Der wird am ehesten nach vorne kommen. Bren Hartley ist jetzt neben dir. Oh das, das, wird das eng. Das war auch zu aggressiv von mir. Und jetzt ist Lance Thrall durchgeschlüpft. Der wird als nächstes eine Attacke wagen. Ne, also zumindest nicht auf mich. Ja. Bren Hartley verbremst sich und crasht hier leicht Lance Thrall. Lance Thrall verteidigt aber seine Position gut. Und so bleibt er auf P12. Und Pierre Gasly ist in die Box gegangen. Und Brandon Hartley sticht hier rein und es reicht wieder. Und wie gesagt, jetzt hast du erstmal ein gutes Polster auf der Geraden, wenn sie dich nicht angreifen. Let's Roy sticht in O'Rouge zurück. Sie fahren zusammen durch O'Rouge und ja, ah, das kracht, das kracht. Aber irgendwie können sie sich da wieder fangen. Ich glaube, der Wechsel auf Supersoft wäre am schlausten gewesen. Direkt. Unser Abstand zu sagen jetzt? Es wirkte so, nämlich, dass es erst in 3-4 Runden regnet. Ja, aber selbst dann hätte ein Supersoft nicht mehr so viel gebracht. Du brauchst mindestens 5-6 Runden für den. Ah, die anderen hätten halt langsam gefahren. Naja. Und wer ist dann sich gegen das Feld hier verteidigen müssen? Wäre es irgendwie weiter durchkämpfen müssen. Ja, Enten aber es wäre. Was, was wäre das denn für ein Durchkämpfen gewesen? Eben habe ich Rigs so mit Leichtigkeit mit einem Medium-Reifen über während er auf Soft war. Okay, wie fährt hier die schnellste Runde und versucht Sergio Perez auf P3 zu attackieren. Carlos 1 geht in die Box. Vielleicht Hallo. kannst du ihn noch kriegen. Jetzt kickt die Ferrari Power rein. Ob's Kimi Raikön vorbeischafft, er versucht zu außen rum gegen Perez und er ja, schafft es. Das sind beide Er dreht Peres weg. Was für ein Idiot dieser Raikön! Peres hier auf P4 gewesen. Der Peres bleibt nicht... auf der Straße stehen. Und es gibt einen komplett Crash. Walter Reporters eliminiert Peres und zerstört sein eigenes Auto. Das Die... muss eigentlich Safety Car geben. Raikön hat Auto mich auch Peres weggedreht. Raikön hat mich auch weggedreht. Peres wurde hier einfach gekillt und zerstört und alles. Das, das war brutal, FSK 18 wieder hier eliminiert wurde. Er, hat, er wollte nur seine Position verteidigen. Raikön dreht ihm das Auto da weg und dann destroyt den Bottas, indem er mit Vollgas reinfährt. Ich habe eiskalt den besten ersten Sektor gefahren. Das ist wirklich traurig für Perez, weil er gerade im WM-Kampf noch gut dabei war. Er hätte sogar nach. Kann es das sein, Fußball dass er gerade mit den beiden Renaults kämpft? Wer? Ja, Perez. Peres ist da, er hat keine Räder mehr, der ist weg. Das ist schon gerade bei mir noch, Peres. Ja, weil du ihn überholt und, hast. Ja, und jetzt ist... Okay, keine Ahnung. Das war an der Unfallstelle. Auf jeden Fall kämpfen die beiden Renaults schon seit Anfang der Runde. Es hat gekracht irgendwo. Gelbe Flagge. Ich sehe aber nicht, wo. Hier was sein soll in Sektor 3. Ah, wie brutal Kimi Raikün, dass da einfach rein ist. Peres eliminiert hat und wieder weiter ist. Ich weiß nicht, hat Raikö mich in diesem Rennen weggedreht oder in den anderen Tests ersten Rennen versuchen? Weiß ich nicht. Max Verstappen geht mit dem Mediums oh in die Box, Gott. genau so wie weitere Bottas. Esteban Ocon ist jetzt vorne auf P4. Ein kleiner Trost für die Force India Gruppe. Nico Hülkenberg geht auch in die Box. Du wirst jetzt ganz viele kriegen. Das ist gut. Wir sind alle in der Box. Ich werde zwar vermutlich hinter 1-2 noch zurückfallen, aber... Also wenn ich dann nachher für die Regenreifen oder Intermediates rausgehe. Da kommt Walter Ribottas aus der Box. Genauso wie Max Verstappen und alle. Zur Not verteidige ich bis zum Rennenende mit dem kaputten Flügel. <lacht> ich bin ich auf Platz 7. Hier sind vier Punkte Ränge. Oh, Bottas schnappt sich gerade schon Lance Roll. Das könnte nicht gut enden. Uh, das war knapp. Jetzt bin ich mir mal dafür, dass Bottas ganz viele Crashers baut und mir die anderen Konkurrenten weghaut. Bottas sticht hier gleich glaube ich rein für Hartley. Ich glaube in Puhor wird er sich spätestens holen. Aber ah, was macht er für eine Strategie? Der ist jetzt auf neue Mediums gegangen. Ja, wieso für die letzten acht Rund äh, sechs Runden? Er schnappt sich hier schon Brandon Hartley in Pohor. Einfach so mal mit Schmack. Er sticht gegen dich rein. Und dann bremst Einfach. er auch noch so früh. Hast du das gesehen? <lacht> ja. Uh, uh, uh. Und so. jetzt kommt hier gleich noch Max Verstappen von hinten. Chris Verstappen will dich auch holen. Das soll er versuchen. Aber jetzt versucht erstmal Brandon Hartley hier seinen Move, glaube ich. Und es, es gab Unfall. Kimi Raikön ist raus. Kimi Raikön hat sein Auto zerstört in Sektor 1. <lacht> Verdient. Karma. Ja. Esteban Ocon ist damit auf dem Podium. Dort, wo sein Teamkollege gerade eben war. Und hinter dir ist ein richtiger Train. Das wird gerade gleich witzig auf der Geraden. Und Ocon gegen Daniel Ricardo. Jetzt geht es dorthin, wo Perez es eliminiert wurde. Und es fängt an zu regnen, die ersten Regentropfen. Daniel Ricardo probiert hier den Move gegen Ocon und... Schafft er es, schafft er es, schafft er es? Ja, er schafft es! Die Frage ist, will ich jetzt im Regen einen neuen fronthügel drauf montieren? Achtung. Hi, Raikön. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, dir die eine Strafe. Er hat, ist einfach in Oroch nach rechts gefahren. Soll ich den Flügel wechseln? Wenn du reingehst würde ich schon im Regen ohne mit kaputten Frontflügel, nö, würde ich nicht empfehlen. Dann fahre ich auch noch Viererflügel. Schau also mal. Crash Steppen und Hülkenberg waren richtig bescheuert. Die sind nicht vor einer Runde reingegangen jetzt kommt Regen. Ui, ui. der Regen. Lance Troll hier gerade mit großen Problemen. Aber in den Ring. Hm. Wird er den Move in Pohor wagen? Ja, er wagt es. Oder auch nicht. Doch, jetzt kommt er wieder und bremst wieder ab. Aber ja, er versucht es jetzt über links. Oder auch nicht. Er hat nicht zurückgesteckt. Er traut sich nicht so wirklich anzugreifen. Ich habe ja auch die Innenbahn in Pohor zugemacht. Jetzt kommt er aber innen und hab... zieht ja einfach vorbei. Aber das lässt sich der Hars-Pilot natürlich nicht bieten und holt ihn sich einfach wieder. Ja. Und nicht nur doch das ist der einzige der durchschlüff. Ich dachte Brent Hartley kommt mit, aber der war viel zu weit weg. Jetzt kommt dann Lance Roy mit viel mehr Power Er zieht rechts rüber und sollte vorbei sein. Oder oder Ich habe schon ich hab schon ge Ich hab oh, schon Lance ist weg. Ich hab schon gelupft und es hat nicht geklappt. Lance Roy wurde erwischt hier. Und <lacht> ich wollte in die Box Brent fahren. Hartley. Brandon Hartley zieht hier einfach rein und jetzt, jetzt steht er hier da, wie ein verlorenes Kaninchen, das nicht weiß, was es tun soll. Er steht in der Boxen einfach und wartet, ob er links oder rechts fahren soll. Ich wollte wo wollt in Brandon die Box Hartley fahren. Oh mein Gott, sorry, Brandon. Brandon Hartley steht jetzt einfach da und gibt kein Gas mehr. Er weiß, glaube ich, wirklich nicht mehr, wo er hinfahren soll. Fertig, los jetzt! <lacht> Hä? Jetzt hat er kapiert, er soll Warum fahrt ihr denn nicht? Oder oh, ah, habe ich eine Strafe bekommen, weil ich auch so ein bisschen zu schnell war in der Box? Eigentlich also nicht, die sollte spät, und das wird zuerst abgearbeitet. Die hättet ihr sonst eigentlich... Keine hm. Ahnung. Aber hier ein Sensationskandidat, Carlos Sainz, kämpft hier gerade um P4. Und er zieht hier innen an Esteban Ocon vorbei. Einfach so, er fährt sogar Ocon einfach gleich mal den Frontflügel kaputt. Das muss man machen als Renault Pilot. Und Sektor 1 hat's gecrashed, das war der Hart. Die Inter ist vielleicht doch nicht die richtige Wahl. Da wurde er auf jeden Fall überrundet. Hm. Aber Brandon Hardy. Mein Frontflügel ist beschädigt, danke, das wusste ich nicht. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative stattfinden Ja, Brandon hat die Aktion gerade, wie er einfach dich da versucht hat, von der Box wegzuhalten. Schau, mal, Brandon wollte dich nur retten, du hast nicht auf ihn gehört. Es war so nass... Und alle gehen in die Box jetzt, auf Inters. Du warst euch einfach eine Runde zu früh nur. Daniel Ricciardo wechselt als erster. Die führenden Sebastian Vettel und Lewis Hamilton fahren weiter. War das vielleicht die Fehlentscheidung? Bauen sie jetzt vielleicht noch den Unfall? Wer weiß. Das sehen wir alles nach der Sendepause. Ich mache den Lucky Boy und hol mir jetzt Punkte. Walter Bottas ist besoffen. Die Mercedes setzen eben Supersoft auf. Das ist ein Finne. Der hat wohl mit Raikön zusammen gesoffen. Auch Max Verstappen und Nico Hülkenberg der kriegen ist alle neue doch was haben die bei Mercedes geraucht? Ne, die anderen kriegen sogar Interstraft. drauf. Aber was haben die bei Mercedes geraucht? Sie geben Walter Reporters frische Trockenreifen. Heiliger Bimbam. Der fährt hier gleich nur rusch gegen die Wand, das sage ich dir. <lacht> er kommt hier weit raus, fängt aber sein Auto gerade noch so auf. Blaue Flagge. Ach du meine Güte. Sonst noch irgendwelche interessanten Boxenstoffwechsel hier hinten? Brandon Hartley hat die Box gefunden. Eine Meisterleistung für ihn. Und Stoffel van Dorn überholt Charles Leclerc in der Boxengasse. Weil hier ein Doppelstopp von Sauber vollzogen wurde. Schade, Hamilton ist reingegangen. Ich wollte Hamilton ja. rauskicken. Du bist noch an der Truppe. Du hast Brandon Hartley überholt. Du kannst noch um die Punkte kämpfen. Ich wäre eigentlich wie viel, viel weiter. Ich habe total langsam gefahren, weil ich alle rauskegeln wollte die Sirotkin ist nur 7 Sekunden vor dir. Ich habe einen Schaden am Auto, wie hast du es vergessen? Achso, dann kick Vettel raus. <lacht> Oder Vettel kickt dich raus. Safe! Hui. Hast du diesen Safe gesehen? Ja, <lacht> habe ich. Oh, da verliert Walter Ribottas richtig viel Zeit hier gerade auf der Strecke. Der fährt hier. Fast ab mal 10 Sekunden auf ihn aufgeholt gerade. Das sagt, glaube ich, alles. Oh, da hat gekracht irgendwo. Brandon Hartley fährt langsam. Strategie du die Strategie ändern oder mit Plan A und da sehe ich Sebastian Vettel kommen. Blaue Flagge. Blaue Flagge. Die Frage stellt sich nur: Wo ist wo oh. oh, Vettel verliert die Traktion, aber geht innen vorbei. Sehr schöner Move. Hier. Der ist erst reingefahren. <lacht> oh, und jetzt hat er hier in die Wand gedrückt. Hat es ihn erwischt? Hat es ihn erwischt? Ja, Vettel ist raus! Er bleibt der stehen! Ist und du hast viel am Hamilton! Jetzt kommt der oh, nö, jetzt hat Hamilton das Rennen! Du musst Hamilton erwischen, er darf nicht gewinnen! Da ist Hamilton! Den krieg ich nicht mehr, ich hab einen Schaden! Fahr gerade aus, dann kriegst du ihn! Oder schnapp dir Vettel, was dir lieber ist! Oder auch nicht! Ist hier sonst noch irgendwas Spannendes auf der Strecke zu sehen, Walter so Ribottas ist auf P9 zurückgefallen durch seine grandiose Strategie ich glaube ich gehe noch, und... ge nee. noch, geh ja. noch mal in die Box und... Sergi Sirotkin ist wieder in die Box... achso nee, der war noch auf laut ich gehe nochmal mal in die Box und dann versuche noch mal raus zu kegeln. dann kannst du den... du kannst Danny Ricardo rauskegeln, der ist nicht 30 Sekunden hinter dir circa. wenn du in ja. die Box gehst, meine ich ja weil äh, ich sehe ja äh... Da ist eine große Gruppe, die kommt kurz etwa dann, wenn ich rauskomme, Benzin wieder. Wo kann es sein, dass ich. Zu oh, jetzt habe ich eine Zeitstrafe bekommen. Naja. Super. Aber ist eigentlich eh egal für dich. Du fährst ja nicht mehr um Punkte. Ja. Also, ich versuche noch um Punkte zu fahren. So, dann wechselt mal. So, ich hoffe, komme ich vielleicht noch vor Ocon und... Ja, vor dem Renault glaube ich nicht mehr auf Ocon vielleicht. Oder oder Peres, wer auch immer. Oh, okay, Perez ist doch raus, ist Ocon, der jetzt kommt. Aber ah, bitte lasst Ocon am Leben, schnappt ihr seins. Und ich muss mich muten. Jo. Ja, das Rennen ist halt verloren. Kann man nichts machen. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Es kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Also ich bin noch nicht so gut wie Lucky in dem, beim Zerstören von gegnerischen Fahrzeugen. Das muss ich leider noch ein bisschen lernen. Der Fahrer hinter dir ist in einer anderen Runde. Lass ihn durch, wenn du kannst. Als ob Verstappen noch ganz ist. Bzw. noch nicht tot ist. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. <lacht> oh mein Gott! Das sind drei Punkte. Nur drei Plätze. Und ein Boss hat's überlebt. Ist wohl. Ich bin halt trainiert im Zerstören, deswegen kann ich es besser. Aber Was du ist hast das? hier einfach drei auf einen Schlag zerstört. Ich hab's gesehen. Armer <lacht> Hütenberg. Und du hast Ocon P4 geschenkt. Dafür bin ich dir dankbar. Ja, ich, ich bin leider beim. Du hast die Legende Stoffel von Dorn in die Punkte geholt. Und irgendwo gibt's eine gelbe Flagge. Ist die wegen dir? Nein. Ich bin weiter dahinter. Oh, da sehe ich zwei sauber. Unten äh, McLaren. Die Legende ist in den Punkten. Willst du es verhindern? Laut Bericht wird das in den nächsten Willst du von Dorn Strecke diese starten. Punkte zerstören? Da links kommt er, da links kommt er. Den Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Gelbe Flagge Sektor 3. Ich glaube, Verstappen hat sich das hier kann, kaputt Das gefahren. kann nur Stroll sein. Nee, nee, das ist Verstappen glaube ich. Ja, müssen ist mir auch drauf fahren. der konnte aber einfach weiterfahren. Oh, jetzt ist Charles Leclerc mit dabei in dieser Gruppe. Ich muss jetzt noch drei Autos rausnehmen. Ja. Komm, das schaffst du noch. Keine Sorge, Van Dorn. Willst du ihm helfen oder nicht? Helfen. <lacht> war das war's endlich. Schade. Sag uns bitte, ob es dir gut geht. Schade, egal. Es war eh schon fast unmöglich. Das war aber ein schöner Kill. Ich hab nur. Mhm. Ich hab nur. Ich hab. Ich hab Hülkenberg einfach. Ist einfach raufgefahren. Und die anderen sind einfach dann plötzlich reingefahren. Ich hab nur gesehen, wie Bottas äh, Schlangenlinie gefahren ist. Und dann in, in äh, Hülkenberg rein. und feiern einen verdienten Erfolg. Heute ja. steht Mercedes ganz gut. Und <lacht> Hamilton gewinnt das Rennen. Schauen wir mal auf die Rangliste, ich glaube Ocon. Ocon ist jetzt auf P4. Er ist knapp hinter Hamilton in der Gesamtwertung. Konstrukteursmeisterschaft hat sich Mercedes jetzt vor ja geholt, aber die sind weit weg und ja. selbst die Legende Van Dorn hat schon Punkte, wir sollten uns stellen. Selbst die Rodkin hat schon Punkte. <lacht> <lacht> Nur ein paar Fahrer haben keine Punkte, darunter ist der gute Fernando. In ja. beiden Rennen wurde er eliminiert, bis jetzt. Mhm. Nicht von mir. Mhm. <lacht> jo, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Wobei Alonso Alonso Alonso ist kaputt gegangen, wie? Mhm. Er hat sich ach, vielleicht das, mit einem Arzt angeschaut. Ach, stimmt, der Renault war ja Van Dorn, Stimmt. Ja, das war's mit der Folge von F1 2018 Coop. Beim nächsten Mal geht's dann auf zum nächsten großen Wochenende. Bis dann und ciao. Ciao.